Piste zum Speicherteich, bei der Stopptafel mit den Wegmarkierungen in einen Linksbogen über die Piste zum Speicherteich hinauf. Weg beim großen Windrad vorbei auf dem Speikkugel. immer den Schneestangen entlang. Die Maria Lankowitzer Wallfahrt. Der mit einer Schneestange markierte höchste Punkt des Speikugels. Weg zum Gipfelkreuz. Gipfelkreuz mit Gipfelbuch Abstiegsvariante links des Windrads ins Tälchen. der Spur entlang zur Vorstraße. Nun zuerst die Vorstraße entlang. Und dann den kleinen Gegenanstieg hinauf. Bei der Stopptafel mit den Wegmarkierungen schließt sich der Kreis. Das sei